Heute spielen Victor, Felix und ich den neuen Super Hard Mode in Roblox Doors. Werden wir es schaffen, findet es selbst heraus. Oh, der Fahrstuhl sieht anders aus. Ja, warum war der verrostet? Der darf nicht verrosten. Der ist alt. Es ist alles andere als easy? Nee, es ist alles andere nicht easy. als easy. Spaß, Äh, ich. Was ist. Oh, als ob man sich den Scanner kaufen kann. Was ist das? Ich habe nicht mal genug Geld für den Scanner. Out of stock. Okay, man kann den sich doch nicht kaufen. Ah, äh, warum? Ich mehr... äh, april so. Nein, oh, ich hab zu viel. Nee, ich bin so. Wie sieht denn das Hotel mittlerweile aus? Ja, ja wir, sind mittlerweile wir sind jetzt hier. Dieser falsche rum. Dieser ding, ding, Ja, nimm mal jemand den Schlüssel mit. Ja, ich mach das. ist so dunkel. Ich bin gestorben. Hä? Was? Was? Das war die eine einzige Sache, die mir gespoilert wurde. Ach so, okay. Du hast <lacht> den Schlüssel, wo ist er? Hier, ist ja, hier. Ich, Also Ich würde mich wiederbeleben, aber ich kann mich nicht wiederbeleben. Was ist das für ein Traum? Okay, dann, dann lass kurz restarten. Na gut. Ich habe einen Schlüssel. Du Leben. hast den Schlüssel. Ich habe auch einen Schlüssel. Hab ein Schlüssel. Ja. Passt auf den Auge auf. Ich habe auch einen. Alles klar. Rush. Rush kommt. Oh, ich werde abkacken. Hä? Hack, Wann kommt der Rush. Rush? Das war so knapp! Hey, das ist ein Trank. Ihr könnt den was? nehmen. Äh, Conny, willst du einen Trank trinken? Meiner. Trink mal. Mm. Alles gut, ich hab Schild. Der, der hat Schild bekommen. Schild der hat Fortnite sein. Schild? Ja, ich hab Fortnite ja. Schild. Oh mein Gott, der hat einfach Fortnite. Ich Pass bin auf, Fortnite. Das ist ein Bananen. Hä, wieder? Die Zeit ist du wieder mit dem Leben abgelaufen? Ich ja, das, das hatte ich, ich auch, Leben. das meinte ich ja. Kommt jetzt nicht ein, ein... Rush? Ah ja, da kommt was. Ui, oh oh mein Gott, der Jumpscare ist ja noch lauter. Uh. Du ehrenlos, Alter, du hättest doch den anderen Schlag nehmen können. Ja, das, ich habe mich auch gewundert, warum. Äh, ähm, da gehen wir nicht hin. Go to sleep. Ja, ich geh wir jetzt haben kein Bett? Aua! <lacht> Was soll das? Äh, Bruder. Ja, oh mein wir Gott, gehen killer. ich geh einfach nach Hause. Ja, geh du mal, ich geh ganz langsam hinterher. Hey, lass mich in Ruhe, Screech. Nein, ich werde verfolgt. <lacht> ich muss jetzt Speedrun. Was ist schon Der lässt so? mich nicht in Ruhe, nein, Hilfe! Oh, ich ah. rein. Er hat mich. Anton ist <lacht> tot. <lacht> <lacht> Started oh. from the bottom. Oh mein Gott, Ambush? Du schaffst das, Felix, ich glaube an dich. Du hast ja immer noch, er ist immer noch hinter dir. Oh shit! Oh. Ich oh! Ich, ich hab mich nachgedacht. bum bum, bum. Oh, sehr viel fortnite -Shield. schild Ich hab Fortnite-Shield. Ah. Oh das, fortnite fortnite fortnite das war mein fortnite schild Ich hab ein fortnite schild Das war mein Fortnite-Shield. Ja, okay, ich, äh, ich äh, suche Rush einen Schrank. Schrank. Wir haben Zeit. Hier, hier, hier, hier ich sind wir die Schwenker. Jetzt. Ja. Normaler Rush, kein Problem. Also, Daniel, lebst du? So ah? okay, ich seh ja, ja, nichts. Ja. Ah. Gut. So. Dann da geht's weiter, waren. Jungs. Oh mein Gott, wie viele Augen. Das ist halt wirklich der Zwei? Super Hard Mode. Warum ist es super hard? Also ich habe noch keinen Schaden genommen, du etwa? Ich schon. Bin ich einmal gestorben? Oh, sieben, ich hab sieben, sieben, sieben, sieben. Hab... Wie oft soll ich noch sieben sagen? Oh nee. Ich würde mich wiederbeleben, aber es geht halt nicht. Oh, oh Victor! Oh, oh Victor! Da ja, war Victor ein bisschen unbeholfen. Ich wollte da reingehen, das aber es war belegt. war einfach 12, belegt. Zwölf, Okay, da ist okay 13 13. 13 ne. Hey, wir haben schon die Tür 13 Doom. geschafft. Fortnite-Trank. Das ist nur ein mini -Schild. Nein. Wie soll man da 100 Türen schaffen? Wir talken. Hä, mach einfach. Ich bin dabei. Felix, mach das mal. easy, der ist ein Pro. Pass auf, das, das sind Bananen, Bananen auf dem Boden. Das es <lacht> flackert. <lacht> Könnte sein, dass gleich Augen kommen, oder? Oh oh. Hey, wo ist Daniel? Daniel, Daniel ist noch ziemlich da. weit hinten, glaube ich. Aber wo bist du hin? Ja. ja. Dann sollte Daniel mal ziemlich weit nach vorne kommen. Genau. Ich schwöre, Daniel. Ja, ist okay, Daniel. Es geht weiter, ist locker. Raum 20. Oh. Augen. <lacht> Du, du, du. Er klaut aber ein Gemälde. Du darfst das nicht klauen? Ich darf was ich machen will. <lacht> Übrigens ist das geflackert. Hey, da kommt oh, was. Das ist wieder ein anderer. Ja, das war jetzt einfach ein... Das war ein Ninjago. Das war oh. RP-Freund 2014. Was oh, du oh, oh, das? oh mein Gott. Das ist Greed. Was zur Hölle... Ah, okay, weil ich zu viel Cash sammle. Okay. Oh. Hattest du ja, das auch gerade, ja, oder? Ja, ja, ja. Und du sammelst weiter. weiter. Ja, aber ich brauche einen Schlüssel. <lacht> Schon wieder! Nein, ich will das nicht sammeln! Aber da <lacht> passiert doch nichts, oder? Ich will so. das nicht sammeln! Hör du gierig zu sein, Felix! Ich brauch den Schlüssel! <lacht> Hier, schon wieder! Hä, sterbe ich jetzt gleich, oder? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht, Daniel! <lacht> <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein! Nein! <lacht> Lass mich in Ruhe! Bitte, bitte, bitte, bitte! Hier, der Schlüssel, der Schlüssel! Ich hab ihn! Du hast ihn. Okay. Oh mein ich Gott, will, Daniel! Ich würde es nie wieder sehen! Ja. <lacht> Komm auf die Augen. Oh. Oh mein Gott. Da ist einer direkt. Genau. Und ja. dann ist da die nächste direkt vor dir zur Tür. Welche Tür? Direkt, also in Richtung Tür ist da eine. Lauf oh, ein bisschen weiter oh, rechts und dann ist Nein. alles gut. Pass auf, da im nächsten Geradeaus Raus und jetzt nach rechts. Hinter dir. Genau, ja. da sind wieder Augen, aber ja. Raum. Ich höre einfach nur diese Musik, Kinder. Nein, nein. Wir müssen wirklich Ding suchen. Schließen. Wir müssen jetzt einen Schlüssel suchen mit Augen. Warte, das ist ein Schlüsselraum? Ja. ja. Da habt ja, hab ihr hab alles gut. Nein, ihr ja. hat ihn. Perfekt. Oh, ah, Squeech. Äh. Squeech ist, ist richtig nicht. blöd in so einem Raum. Oh mein Gott, okay. Was wurde bei Skeek <lacht> geändert? Nix. Du, da wurde nichts geändert. Was wurde hier oh. geändert? Bitte, lass... Hier oh. wurde nichts geändert. Ui. Ach, oh. <lacht> oh. oh. Er macht den t post Nein! Nein! Oh, oh, oh, oh. Er kommt im Draco! Der Draco! Oh. Er hat den Draco! Er kommt im Draco! Er hat den Draco! Warum hat er Draco? Kann ich da hinten gucken, zum Draco-Mann? Da hinten der Draco-Mann kommt, nicht. aber keine Sorge, er ist langsam. Ich seh es den nicht. Ja. nicht! Es leuchtet das nicht, es leuchtet nicht, ich hasse mein Ja. Nein, ich höre diese Maschine. Links, links, links. links. Nein! Und nicht oh, dem glaube ich, oder? Ja, es war rechts, Mitte. oder? Ja, Mitte. Na, oh, oh. Ja, Daniel ist so. tot. Rechts, rechts, ja. Der hat mich bitte im Raum. Der Draco, mal ist so war knapp war hinter dir, er driftet. Mich. Alter! Oh mein Gott, durchs Feuer! Guck mal, wie er driftet. Oh? Ja, ja, einfach! Oh mein Gott! Durch, <lacht> digga. Gott! Das war knapp, Felix! Das war verdammt knapp. Hashtag super hard und RIP Daniel. Und oh, Und es ist so dunkel. Das, okay. das tut weh. <lacht> oh. Ich sehe nur diese Bananen und denk... Oh. <lacht> ich sehe gar nichts. Die haben Smileys. Ja. Ja, 42. Okay, <lacht> das war's dann wohl. Das war ein guter Zock, Leute. Das war ein guter Zock. Das war ein guter Zock. Okay, <lacht> was ist hier los? Oh mein Gott! Das hab ich gerade so erschrocken. Das kam einfach und stich dich ab. Ja. Was will ich machen sollen? Ich hol mir eine Taschenlampe, weil die ist tatsächlich ganz gut nötig, würde ich sagen. Oh, ich bin eine verdammte Banane. Das gehört. Und dann auch. Oh, ich bin eine zweite Banane. <lacht> Müsste ja nichts mehr. Ich hab ne Batterie gefunden. Wer braucht? Nein. Ich, ich, ich. Wo, wo, wo, wo? Geradezu durch. Alter! Alter. Ich hab. bin ich... tot. Oh oh! Holy Grenade! Wer hat die gedroppt? Ich, sorry, ich dachte, das... Warum hast du die gedroppt? Ich dachte, ähm. das ist, ähm, hier, dieses Kreuz, wo man die Dinger einsetzt. Nein, das ist eine heilige Handgranate! Naja. Ich bin übrigens jetzt fast tot. Ach nee, das ist echt. Ich so. ich da gerne. Gehen wir auch direkt durch. Echt, äh, danke. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Nicht mal ich dachte, ich soll noch. in die 16 gehen. Oh, ja. Aradzu spielt auch mit. Krass, oder? Ja, Aratul darf mitspielen. Ja, darf das. oh Arisul, was ist los mit dir? Arisul. Yo, Aradzul, dir geht's gar nicht mehr so gut, kann das sein? Hä? <lacht> ah, kannst du nicht mehr sprechen? Ich höre dich gar nicht. Hä? Jo, Arasul. Du den Stoff vom Mund. Ah! Ich guck die ganze Zeit nur noch auf den Boden. Oh. Ah. Bananen, oh unten what? Auge, unten Auge. Ach so, aber Auge auch. Augen, Augen. Auge, noch ein Auge. Okay, ja, ich guck ah, sowieso nur auf den das Boden. Komm da. Spot ist da. Kein Auge, hä? Ein Auge, was? Aber mir es ja. kein Auge sein. Was ist jetzt ähm, unser Weg? Naja, hattet ihr... Ja, Conny, du 4, schaffst 4, das hier. 4, 4, 4, 4, 5, also. Ja. Hey, das wird ja gar nicht ausgekratzt, fällt mir grad auf. 5 ist richtig. 5. Nein. <lacht> Alge, warte, die das 5. Das hat geflackert, ich geh zu einem Schrank, ich nehm den ganz hinten rechts. Ja. Okay. Guten Morgen. Oh, okay, jetzt hat es wahrscheinlich noch ein bisschen gebraucht. Ja. Das sind übrigens Augen. Augenwurf? Eugelein. Rügelein. Auge? Dich, Auge? Professor oh, Auge? Auge? Auge? Auge? Warte. Haha. Ich hab einen Hebel. Das ist perfekt. Ja, hey, Bin durch. Bin stolz auf dich dann. Oh. oh, das hat, hat. Na! Ah. Ich bin seitlich reingesteppt, ich hab's gewusst. Ey, ich hab so viel Schaden gehabt bekommen. Ich bin fast tot. Echt? Auge, oh, Auge, Auge, Auge! Ja, Auge. ja Daniel, wir wissen es, dass da die ganze Zeit Augen sind. Hey, Auge! Weiß, glaub, Auge, Auge, Auge! Was, Auge? Nein, da ist ein Auge! Was Auge! Auge. Oh, ich hab's sogar angeguckt. Aber das ist drin? Drin? oh nein! Oh, ich hab nur, komm unter eins nehmen und das Screech! Ja. Und Screech! Nicht schon. Und Auge. Auge, Auge! Auge! In das Schwenk Auge weg. Auge weg. Auge! Da ist ein Auge, Auge. Das Auge im nächsten Raum. Ich ja, bin tot, tot von, der von der Banane. Oh mein Gott, Daniel ist an der Banane gestorben. Das ist traurig. Das ist sad. Oh das hast God. du nicht verdient, Daniel. Danke. Alter, das Auge ist so nah. Bitte uh -oh. Ah! Ich dachte, das wäre oh. Aresul! Nein! Aresul! wolltest dir einfach mal sagen. Ah, nein, ich Rassul. wurde nicht von Rush getötet. Ich, ich wurde, nicht wurde nicht von, von Rush getötet. <lacht> Aber, sehr, Aber Felix. Rassul. Gestorben er an Jeff the Killer. Pass auf. Der ist hat sich verändert. Ich <lacht> hat mich getötet. So. Ich sagst sag du, ich, so wie es ist, dass es jetzt einfach ausliegt? Oh mein Gott, falsche Tür, oder? Oh, ah. Ja, einfach nur auf den Boden gucken. <lacht> siehst du? <lacht> Keine Banane weit und breit. Ah, er ist ja wieder da Ach, Arizul, jetzt bist du auf Arisui einmal Sie wieder leben. normal. Alles klar, eben noch Chef der Killer und mich töten? Er lag doch auf dem Boden, dachte ich. Ah, dachte auch. Vielleicht konnte er sich wiederbeleben. Ja, ich hab's diesmal nicht versucht. Pass auf, die Bananen hoch. So auf, ich auf Auge! Auge! Die an der Wand lang. Auge, ist abgekehrt! Es sind eine Menge Bananen. Ja. Okay, ein. ein. Okay, straight forward, wir nicht. Mhm. Äh, das kann eine falsche Tür sein. Ah, okay. Nein, kann sie nicht. Flaccarino, okay. Zoccarino, Flaccarino. Ich hätte es nicht machen sollen. Es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid, Arasolino. Aber deine Zeit ist gekommen. Erezul ist tot. Du hast Erezul getötet, Felix. Er hätte vielleicht sogar wirklich noch überleben können. Ja. Aber ich dachte, Aber Pass auf, du hast ein Auge. Ja, ich habe schon Schaden vom Auge bekommen. Pass auf! Du hast Da ist noch eine, noch eine! Oh, das war knapp. Zwar war ja. das war einfach Das war richtig Slalom. Es sind Augen beim Auge. Ach komm schon. Was soll denn das?